Damit ein herzliches Willkommen wieder zurück bei The Witcher 3 Wild Hunt mit mir dem HQ. Wir sind in Vysima. Genau, haben gerade unseren Bart gekürzt und wurden schön ja wurden schön Jammer, gebadet. Dass ich Zeit habe. Ja, das ist schade. Ich wollte ja nur gerade reden und du laberst mich schon wieder ins Wort. Das ist schade. Oh. Genau. Ich wurde hier schön gebadet, dann wurde mein Bart gemacht, alles schön frisch und jetzt mussten wir uns unser Gewand aussuchen. Äh, wir, wir fangen direkt mal an Äh, ich kann wahrscheinlich aufnehmen und antesten Darum probiere ich das direkt mal Alles nehmen Mal gucken, wie das aussieht Okay Ich nehme einfach mal alles Ich will nämlich alles vergleichen, weil das werde ich bestimmt noch ein bisschen länger anhaben Ne, dann finde ich das hier besser Die Hose verändert sich mal gar nicht Dann nehme ich halt dreimal die gleiche Hose, dreimal die gleichen Schuhe Das sind halt echt genau die gleichen, okay Nur das Oberteil ändert sich Also packen wir die Oberteile mal hier hin ähm Dann finde ich das hier tatsächlich am besten Okay, dann dann sagen wir ihm mal Bescheid, ich bin fertig und davor äh, was wollte ich machen? Ach ja, hier, hier, das Handtuch. Badehandtuch, leichte Rüstung, zwei Rüstungen, ja, ja, wiegt 300 Gramm. Vergleichen wir mal. Nein, Spaß. Okay, dann sage ich ihm mal, dass ich fertig bin. So. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Ja, ich Stellt weiß, ich bin schon den hübsch. Herrn zufrieden? Ja, schon, ja. Ja, ich schätze schon. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tarn des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ich bin kein Wildschwein, ich kann mich verneigen. Bitte sehr. Okay, dann erklär's mir. Bitte sehr. Sehe er her. Okay. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Das kriegen wir hin. Der Herr wird dies üben. Das kriege ich hin, komm. So, rechtes Bein nach vorne, linke Hand auf die Brust. Linkes Bein nach vorne, rechte Hand auf die Brust. Linkes Bein nach hinten, Hände an die Seite. Rechte Hand an die Brust, komm. Easy. Keinerlei Anmut Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten So ist beeindruckt, ne? Komme er mit Kannst du es aber mir nicht sagen, ja, ich weiß, ist, ist okay Ist okay, ich komme mal mit ist okay, dann folgen wir aber dem Kämmerer Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet Okay, ich bin jetzt leise, der Leute Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Okay. Im Grimi eb Art Kerser, wenn Adan in Karn okay. eb Morwut, Em hier war Emreis. Verneiden. Du weißt wie? Ja, verneigen, natürlich. Eure kaiserliche Majestät. Area epto aude. Evelien Namin wat gern wa wort. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe! Meine Tochter Cirilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Siri ist gegangen, weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg her zitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann, sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen und auch kein Interesse. Jennifer wird das tun. Nach der Audienz. Warum muss ich zirella suchen? Mann, unfair. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich brauche Informationen, nicht Motivation, ich tue es nur fürs. Ich brauche Informationen, komm. Seien wir mal nicht so zu nett. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Jennifer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Bleibe er dicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut, nicht belästigen darf. Okay, okay, schon gut. Ich weiß, ich bin hässlich. Ich weiß, ich bin so ein Oger und du hast gerade die Tür aufgetreten. Alter, bist du cool? Oh, wir und haben nach mit Adan ja, Karl was? Weißt du mit wem du redest, Soldat? Ich bin Heere, war der zweite Prinz von Elasia Das ist ein... Hey, den kenne ich doch, moin. Das ist einfach so viel zu spannend dazu zu hören bei den allen hier. Darum rede ich gerade nicht, um mir leid, aber das ist echt, lu ne, echt lustig und er ist schon wieder eine Tür aufgetreten. Und da stehen so zwei Wachen, aber die Tür geht von alleine zu. So läuft das Ding. Wenn man Geld hat, dann macht man sich solche eingebauten automatischen äh Türklicken? Okay, ich bin ich bin besser ruhig. Und warum gehen wir hier mitten durch, Mann? Nur weil du mir den Brunnen zeigen wolltest. Jetzt muss ich mit dir reden, ja? Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Ach, sprich mit Jennifer. Ah, nice. Okay, cool. Die Feder noch angespitzt, ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das sagen sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Die Unterscheidung ist so nett schwierig. und stör bitte nicht. Sind sowohl erbarmungslos hm. als auch zynisch. Sei und so nett und stör. Augenblick bitte, Exzellenz, ich komme nicht mit. Weißt du, ich schreibe den Bericht selber. Hm. Du musst dann nur die Reinschrift Sei erstellen. Sei so nett und stör bitte nicht. Hm. Ein Vedim, direkt aus den Sagen der Nordlinge, unfassbar. Hm. Sei so nett und stör bitte nicht. Hm. Sei so nett und stör Okay, bitte okay, okay, ich lasse dich in Ruhe. So, was gibt's denn hier zu finden? Ist anscheinend Jennefers Kämmerlein, das heißt, ich habe hier das ganze Recht. Ich darf hier alles machen. Ah, uh, ich nehme mal Tabakpfeife und Brot. Was gibt's hier zu finden? Adelslinie des Nordens, okay. Tschüss! Ne, das lese ich später. Dann rede ich einfach mal mit Jennefer, oder nicht? Oh, hi. Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Ach, könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emrys Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Siri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Jetzt sind es also schon unsere Agenten? Ja, ganz erwachsen. Okay, dann, dann reden wir einfach mal. Jojo, jo, ganz erwachsen. Sieh einer an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kermohen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ziri, ja? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspiti, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte, aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Hm. ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Wo wurde Siri denn gesehen? Was will die, die Jagd von Siri? Wir fragen direkt mal nach Siri, wo sie ist beziehungsweise wo, wo sie genau gesehen wurde ziri denn gesehen an zwei orten wählen und novigrad die spur in wählen ist aussichtsreicher da solltest du zuerst hingehen frag nach einem kaufmann namens henrik in der taverne am scheideweg er ist einer der kaiserlichen agenten und sollte sich mit dir in verbindung setzen das war's keine losungen keine geheimen begrüßungsrituale nein Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Tris Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kehrtreude. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Äh, jetzt du mal auf du. So. Ne, wir fragen... Wir hinterfragen das Ganze mal ein bisschen. Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich... Wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Jen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Zeit zum Aufbruch. Ja. Müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach wählen damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Vaatre. Das ist er, da drüben. Gerald, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Okay, nimm deine Ausrüstung vom Kämmerer im, im, in Empfang. Machen wir, aber Jennifer, Du nimmst direkt ein paar Bücher mit, damit du was zu tun hast während der Fahrt, ne? Kann ich verstehen. Okay, warte mal, hier war doch dieses Buch... Ach, dieses Buch... Das hier, lesen. Davon habe ich mir jetzt einen Screenshot gemacht. Das wird das Thumbnail, da bin ich mir sehr sicher. Weil ja, das, das ist das ziemlich cool. Verhalten. Was für eine Narbe? Hatten wir sie mal... Ich weiß nicht mehr. Egal. Äh, ich, wir nehmen jetzt unsere Ausrüstung vom Kämmerer Empfang. Das ist der Typ hier. Moin. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. So, bevor ich jetzt von dem Typen weggehe, du willst mir sagen, dass er seine Hände die ganze Zeit hinter seinem Rücken hatte. Ich weiß, Spiel, ich habe eine Quest geschafft. Er hatte die Hände die ganze Zeit so hinter seinem Rücken und hatte folgendes dabei. Oh. Zwei Schwerter. Meine Rüstung mit Handschuhen, Hose, etc. Meine Stiefel. Das ist meine Hose. Grunensteine, dann hatte er noch mein ganzes Essen dabei. Sonstiges, ja, dann hat er noch 36 oben dabei. Na, ja, Tabakspfeife hatte ich dabei. Dann hatte er noch zwei Teller, Servierplatten. Ach, dann hat er noch, ja, ein paar Greifenaugen vielleicht. Hier, ein Greifenkopf, ein Pferdesattel, ja. Das hatte er in diesen wunderschönen Händen hier. Okay, Reise nach Weden. Dann machen wir uns mal auf den Weg, aber hier ist noch was zu tun. Warte mal, die Map. Ähm... Raus. Nein, nicht raus. Nein, nein, Was mache ich hier? Äh... Leertaste Weltkarte. Königreich Burg Wisima. Ich muss da unten hin. Was ist das hier? Eine Quest. Aber ich habe doch jetzt gerade schon eine Quest. Äh, auf der Suche nach Siri reiste Gerald nach Velen, ein Beweis seiner großen Zuneigung zu ihr. Nur wer bereits einen Fuß in dieses Land gesetzt hat, weiß, wie, unend wie unendlich abscheulich es ist. Zu diesem Zeitpunkt war es geheimhin geheim als niemands Land be bekannt. Und warum? Nun, der Kaiser hatte noch keinen Anspruch darauf erhoben. Thermien war, war in der Auflösung begriffen und die Rad Red Redania hatten sich bereits in den Norden zurückgezogen. Niemand trug die Verantwortung und er hatte sich als grauenvoller Herrscher erwiesen. Gerald war auf der Suche nach einem kaiserlichen Agenten namens Hendrik, der an Siris Fall gearbeitet hatte. Er versprach sich von ihm Informationen über Siri. Das war's. Okay. Ich würde sagen, sollen wir das jetzt annehmen oder später machen? Weil ganz im Ernst, ich habe Bock, Siri zu finden. Und ich glaube, wir machen das erstmal. Das heißt, ich renne jetzt wieder durch den Palast... Und gucken, wie wir hier rauskommen. Einfach so. Ach, schnell reisen. Ach so, es gibt hier kein offenes Land. Okay. Äh, nach jedem Niemandsland. Oder? Ja? Geralt und Jennifer waren wieder vereint. Und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass ein einstiges Mündel, Cyrilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Gerald musste Cyrilla finden auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Jennifers. Das sieht schön aus. Wählen nördliches Tem Termin fünf Tage später. Das sieht schön aus. Das sah schön aus. Oh Gott. Das ist nicht schön. Und dieser Typ hier vorne liegt ja ganz frisch. Der hängt ganz frisch. Wenn man noch gar nichts verwest. Oh plötzlich du musst dir das alles reinziehen, ja. Kannst gar nichts dagegen machen. Geht zur Taverne am Scheideweg. Aber bevor wir das machen. Ähm, sage ich. Adieu. Das war die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich töte kurz die Wildhunde, weil das Spaß... Okay, das klingt voll falsch, wenn ich sage, dass man Spaß... Was geht, Leute? Alles gut? Erstmal ankokeln. Okay, Leute, alles gut hier. Ich töte euch nur kurz. So! Was habt ihr? Wow, wow, wow. Du willst auch noch Stress? Kannst du haben, klar. Hier sind viele Hunde. Das sehe ich jetzt schon. Äh, uh, Hundetalk und Rostfleisch. So, ich mache mich auf den Weg zum Scheideweg, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Viel Spaß noch an eurem Tag, was auch immer ihr tut. Ich sage tschüss, euer Hikyu.